Vielen herzlichen Dank für die äh, nette Begrüßung und äh, auch vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, auch in diesem Kreis von Fachdidaktikerinnen, äh, wo ich ja oftmals nicht so nah dran bin, gerade an, an dieser äh, Gruppe, Professionsgruppe. Und daher freut es mich ganz besonders und hoffe ich, dass ich äh, Ihnen Impulse geben kann. So, jetzt möchte ich meine ähm, äh, PowerPoint ähm, aktivieren und hoffe, das geht auch gleich. Ist sie schon sichtbar für die anderen? Noch nicht. Ist das für mich freigegeben? Ja, ja, Sie sollten ja. die Recht haben. Ja. Frau okay. oh, herzog Gunzenberger, sind Sie über die Zoom-Applikation eingestiegen oder noch über die virtuelle Expo-App? Ich bin über, die, ähm, über den Link, den mir der Herr Koller empfohlen hat, eingestiegen. Sehen Sie Bitte? Das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Gut, ähm, vielleicht können Sie mir noch einen Tipp geben, wie ich das jetzt aktivieren kann. Ja, bitte im unteren Bereich des Bildschirmes sehen Sie im Normalfall einen grünen Button, der heißt Bildschirm freigeben. Ja. Eine Werkzeugleiste, da bitte draufklicken und wenn Sie nur einen Bildschirm haben, wählen Sie dann dort diesen und ich glaube, er startet auch schon durch. Wunderbar. Jawohl. Wunderbar, sieht man es. Und Sie ja, können die sehr. Bildschirmpräsentation jetzt noch starten und dann... Ist das perfekt? Danke. Ja, vielen Dank, Ja, dass es gelungen ist. Ja, ähm, und damit möchte ich auch anschließen an den beeindruckenden Vortrag äh, von gestern äh, und gerade das Thema der Bildungsverantwortung äh, in den Mittelpunkt rücken. Ähm, es ist ja äh, diese Transformation der Gesellschaft, äh, die uns so stark beschäftigt, die wir erleben. Und äh, zur Themenübersicht äh, habe ich mir überlegt, dass ich einen Teil zur gesellschaftlichen Transformation zuerst machen werde. Ich bin ja äh, seit langer Zeit beschäftigt mit Migration und Vielfalt äh, im schulischen Kontext, im gesellschaftlichen Kontext und werde da äh, einige Schlaglichter darauf werfen äh, und auch auf die Kompetenzen äh, von Schülerinnengruppen und im zweiten Teil äh, die Bildungsverantwortung äh, in der Transformation eben in Bezug auf diese Vielfalt der Schülerinnengruppen ähm, herausarbeiten mit dem sprachsensiblen Fachunterricht, mit der Mehrsprachigkeit, mit der soziokulturellen soziokultur Responsivität und nicht zuletzt dann Kohärenz und Durchgängigkeit äh, dieser Zugänge äh, abschließend äh, als wichtig äh, hervorzuheben. Worum geht es? Kurz gefasst für Fachdidaktikerinnen, ich habe mir gedacht, äh, das ist ja eine spezifische Gruppe, die ganz besonders an äh, ihren Fächern der Vermittlung dieser Fachinhalte und schließlich und endlich äh, den Leistungen, äh, die da den Lernerfolgen, die die Schülerinnen ähm, erreichen können, interessiert ist. Mehr als jeder andere, kann man sagen. Und äh, kurz gefasst würde ich sagen, worum geht es bei all diesen Überlegungen? Es geht darum, dass mehr Schülerinnen äh, ihrer Klassen den Lernstoff besser verstehen. Also wenn Sie mir erlauben, das äh, auf, diese äh, ähm, äh, auf dieses ganz basale Ziel herunterzubrechen. Zuerst möchte ich Sie noch auf eine kurze Reise mitnehmen. Ähm, es geht um Migration, also die äh, Bewegung von ähm, vor allem, womit wir uns ja auch beschäftigen, Menschen, aber wir wissen auch Tiere migrieren, Pflanzen, vor allem Ideen, äh, Konzepte äh, migrieren. Und ähm, so möchte ich ein bisschen äh, auch außerhalb Österreich schauen und die Verbindung zu Österreich. Äh, in Erinnerung rufen, hier sehen Sie etwa Peru äh, 2019, 25. Juli, das ist der alljährliche Kolonistentag. Da wird gefeiert, dass äh, Österreicherinnen vor 160 Jahren sich angesiedelt haben in diesem Tal in Peru und heute noch äh, dort leben, also ihre Nachfahren natürlich in fünfter Generation und ihre österreichische Kultur äh, hochhalten, pflegen. Zum Teil, das ist natürlich auch eine touristische Frage, äh, wie so oft. Aber äh, äh, bitte, dieser Gedankenaustausch, äh, dieser Gedankenanstoß, äh, äh, dass äh, sie diese Verbindungen auch äh, herstellen, wenn wir über Migration sprechen, äh, dass auch diese Auswanderung von ÖsterreicherInnen und äh, deren äh, Verlauf sozusagen auch ein bisschen in den Blick kommt. Ähm, zur Auswanderung weit, dass viele Leute, vielen Leuten ist nicht bewusst, dass es sehr große Auswanderungswellen auch aus Österreich gab. Also der österreichische Teil der österreichischen ungarischen Monarchie erlebte zwischen 1867 und 1910 eine Auswanderung von etwas unter zwei Millionen Menschen, das wissen wir deshalb, weil in den Auswandererhäfen Bremerhaven und Hamburg äh, diese Menschen registriert wurden. Viele von ihnen, circa ein Drittel, konnte nicht unterschreiben, weil sie mit dem Daumenabdruck unterschrieben haben. Äh, sie waren also ähm, noch nicht äh, vollständig alphabetisiert äh, und wenn wir auf Deutschland schauen und äh, die Auswanderung aus Deutschland nach äh, in die USA, so waren das 5,5 Millionen Menschen im 19. Jahrhundert und äh, zur Wende äh, an der Wende zum 20. Jahrhundert die größte Einwanderergruppe in den USA. Ähm, ja, man denkt oft ähm, gerne an erfolgreiche Beisp Beispiele von Auswanderung, Frank Stronach und ähm, Arnold Schwarzenegger brauche ich nicht viel dazu äh, zu sagen, sind zwei Beispiele. An andere ähm, weniger erfreuliche Beispiele denkt man nicht so gerne, was ja besonders im Westen Österreichs bekannt ist, aber in anderen Teilen weniger. Es gab äh, lange Zeit ähm, die Pendelmigration von Kindern als Arbeitskräften ins Schwabenland äh, aufgrund bitterer Armut in Tirol und Vahreberg und benachbarten Gebieten haben Eltern ihre halbwüchsigen Kinder äh, eben zu Fuß losgeschickt, um dort ähm, saisonal zu arbeiten und eben nicht der Familie ja, zu verlassen fallen oder eben ähm, einfach äh, umernährt, um ernährt, um nicht an Unterernährung zugrunde zu gehen. Wenn wir an solche Beispiele denken, können wir viele Ähnlichkeiten zur heutigen Situation ähm, herstellen, wenn wir an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge denken, etwa im 21. Jahrhundert oft aufgrund bitterer Armut, äh, Bedrohungen durch Gewalt und so weiter schicken Eltern oder ganze Verwandtschaften ihre Kinder oder halbwüchsigen Söhne äh, nach Europa und anderswohin, um Geld zu verdienen und eine bessere Zukunft aufzubauen. Also ähm, warum ich diese Beispiele jetzt bringe, ist, weil wir Menschen in Geschichten leben, weniger in Daten und Fakten, äh, sondern die Daten und Fakten äh, müssen immer eingebettet sein in Erzählungen, äh, die äh, sozusagen den Sinn äh, aus den Daten und Fakten generieren und es ist sehr wichtig, welche Geschichten wie erzählt werden und welche Verbindungen hergestellt werden zum eigenen. Also das eigene und das Fremde, das ja ein Hauptthema da ist, ähm, ist ja ähm, etwas, äh, das man bearbeiten kann durch äh, die Art, wie man äh, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft imaginiert und eben erzählt. Und das ist ja eine wichtige Aufgabe, sozusagen jeder Lehrkraft ähm, Gegenwart und äh, das, was stattfindet in der Schule und in der Gesellschaft, zu rahmen. Ähm, noch ähm, ein paar Daten und Fakten in Geschichten. Äh, Sie sehen hier links diesen Ausspruch We are here because you were there. Also wir haben ganz viel Migration einfach deshalb, weil wir eine 500-jährige Kolonialgeschichte europäischer Länder in der ganzen Welt haben. Es wurden dann nach dem Zweiten Weltkrieg eben Dutzende von neuen Staaten unabhängig von den Kolonialmächten. Und das war oft gekennzeichnet durch Gewaltkrieg und verschiedene sehr schwierige politische Entwicklungen. Aber auch heute die weltwirtschaftlichen Bedingungen, die durchaus vom globalen Norden oder auch den westlichen Ländern, wenn man so nennen will, ausgehen, führen dazu, dass es einen großen Druck zur Auswanderung gibt. Aber es wurde auch angeworben und viele der Studierenden, der Lernstudierenden heute wissen das gar nicht mehr dass äh, Österreich ja sowie äh, viele andere westeuropäische Länder in den 60er Jahren ganz verzweifelt nach Arbeitskräften äh, in äh, Südeuropa, in der Türkei zum Beispiel, in Nordafrika, Marokko, gesucht hat und gefunden hat und hier sehen Sie für Tirol, ich arbeite derzeit an der Universität Innsbruck, äh, eben die Tageszeitungsausschnitte, Arbeitskräftemangel, Hemd, Wohnungsbau Bekleidungsindustrie braucht Fremdarbeiter. Also ähm, das sind die Gründe, warum wir heute äh, Vielfalt in den Klassenzimmer haben, die zweite, dritte Generation sehr oft. Aber nicht nur die Geschichte der 1960er, 70er, 80er Jahre, sondern auch die heutige. Wenn wir uns das Titelblatt von der Presse vom Dienstag anschauen, da war die Schlagzeile Tausende Pflegebetten, Pflegebetten wegen fehlenden Personals gesperrt. Also gibt es wieder Anläufe, Pflegekräfte in unterschiedlichen Ländern vermehrt anzuwerben. Ja, Bildungsverantwortung im 21. Jahrhundert nimmt dann also die Frage ernst, wer sind denn meine Schülerinnen, die Schülerinnen äh, in den Klassen, die ich unterrichte? Und äh, hier möchte ich dann die Vielfalt ähm, der Sprachen äh, kurz zeigen, beziehungsweise auch die Entwicklung, sodass die Dringlichkeit dessen, äh, was ich dann später ähm, veranschaulichen werde ähm, ein bisschen anhand von statistischen Zahlen ähm, besser vorstellbar wird. Wir sehen, dass äh, über alle Schulen hinweg äh, im Jahr 2018, 19 ein Durchschnitt von knapp 27 Prozent an Schülerinnen, eine andere als die deutsche Sprache im Alltag verwendete, äh, meistens im familiären Zusammenhang. Das kann auch die erste Sprache, die sie gelernt haben, sein, muss aber nicht. Es gibt ja auch zweisprachig, äh, zweisprachig aufgewachsene, aufwachsende äh, Schülerinnen und Schüler. Und wir sehen rechts von der allgemeinen Durchschnittszahl ähm, in den Schultypen unterschiedliche Anteile. In der Volksschule, wo wir äh, ja, den, das Anwachsen zuerst wahrnehmen können, sind wir bei 31%. Prozent. Also es wird im Laufe der Zeit jetzt jede dritte Schülerin im Durchschnitt äh, mehrsprachig sein. Wir sehen auch in der AHS, dass jede fünfte Schülerin, jeder fünfte Schüler äh, äh, in der Unterstufe äh, und auch äh, ganz knapp mit 19 Prozent unterhalb in der Oberstufe äh, mehrsprachig sind. Die Veränderung, die wir äh, wahrnehmen sollten, äh, ist durchaus... Äh, ja, äh, bemerkenswert. Also wir haben innerhalb von zehn, Jahr, zehn Jahren ein Anwachsen um zehn Prozent, also jährlich circa ein Prozent. Das bedeutet, wenn wir Bildung äh, weiterhin und noch mehr ähm, erfolgreich, also als Institution, Schule ähm, durchführen wollen, vermitteln wollen, müssen wir uns intensiv mit dieser Tatsache auseinandersetzen. Jetzt werden einige Leute sagen, na ja, das ist vielleicht in Wien so, aber bei uns ja weniger. Ähm, ja, viele von Ihnen unterrichten ja auch im städtischen Milieu, in anderen Bundesländern, und so wissen Sie, äh, dass das sehr stark mit Urbanität und Ruralität zu tun hat, äh, wie groß die Anteile wirklich sind. Also wir sehen hier äh, an dieser Statistik, die aus 2015 stammt, wo im Durchschnitt in Wien, und das ist jetzt die Volksschule wiederum mit 56 Prozent, mehr als die Hälfte der Schülerinnen mehrsprachig waren und eine andere als die deutsche Sprache im Alltag häufig verwenden, aber auch in anderen urbanen Räumen wie Linz, Wels, Salzburg-Stadt sind wir äh, an der Hälfte ungefähr und äh, etwa in Innsbruck oder Graz über einem Drittel. Äh, lediglich in kleinen äh, Ortschaften, die eben dünn besiedelt sind, äh, die unter 3000 Einwohner äh, circa haben, da sehen wir Werte, die vielleicht zwischen 5 und 10 äh, Prozent liegen. Ja, wenn wir nun auf die Klassen selbst, die Zusammensetzung schauen, so interessiert uns, äh, wie äh, die Verteilung ist. Ich möchte hervorheben, äh, dass, wenn wir rechts die äh, Grafik anschauen, sehen, dass mehrsprachige Schülerinnen, zu einem relativ großen Anteil, also mehr als die Hälfte in Klassen sind, wo äh, bereits mehr als die Hälfte der Schülerinnen mehrsprachig sind. Das ist an und für sich kein Problem, das ist nur dann ein Problem, wenn das verknüpft ist mit ähm, noch nicht, ähm, also Deutschkompetenzen, die noch in der Entwicklung sind und ein sozioökonomischer Hintergrund, der zu Bildungsbenachteiligung ähm, führen kann und sehr oft führt ähm, im österreichischen Kontext. Damit wir das in den internationalen ähm, äh, internationale Sichtweise einordnen können, habe ich hier noch eine Darstellung. Der 15-Jährigen aus der PISA-Testung 2015, Österreich mit 21 Prozent, ganz knapp hinter den traditionellen Einwanderungsländern USA, Australien, Neuseeland, Kanada. Davor die Schweiz, traditionell ein sehr beliebtes Einwanderungsland, hohe, hohe Löhne, aber auch großer Bedarf und ganz links dann Luxemburg. Ähm, damit wir auch die aktuelleren Zahlen hier sehen, habe ich eingeblendet 2018, da sind wir bei 22,7 Prozent. Ähm, also ist, ist im Dreijahresverlauf ein Anstieg um circa 2 Prozent gewesen. Was uns interessiert sind, okay, das sind die Zusammensetzungen, aber was ähm, schaut raus sozusagen, was sehen wir bei den Kompetenzen der Schülerinnen? Wir sehen, Große Unterschiede entlang sozialer Differenzlinien. Was bedeutet das? Es, es gibt unterschiedliche äh, Differenzlinien und da sei Gender äh, als eines genannt. Wir wissen, dass ja bei Mathematik äh Mädchen und Buben äh, einen äh, doch noch immer signifikanten Kompetenzunterschied haben. Aber äh, es gibt auch andere äh, soziale Differenzen die wirksam sind. Das ist etwa Bildungshintergrund äh, der Eltern, berufliche Position, Einkommen äh, oder auch Migrationshintergrund oder auch ähm, gesprochene Sprache zu Hause. Ähm, da ist natürlich die Frage, was ist, äh, was, wie sind die Ursachen, wie sind die Prozesse, äh, für diese, die zu diesen Ergebnissen führen? Und ähm, hier möchte ich Ihnen jetzt kurz äh, einige äh, Ergebnisse von Analysen zeigen der Bildungsstandardsdaten. Äh, wir haben hier Mathematik in der achten Schulstufe aus äh, 2012, und bald werden wir die 2017er auch im Vergleich ausgewertet haben, nach Sprachgruppen ausgewertet. Äh, was Sie hier sehen, äh, sind die Leistungsmittelwerte in den Bundesländern nach Schulstandorten in bestimmten Gemeinden, Gemeindegrößen. Und Sie sehen da relativ große Unterschiede. Wenn wir jetzt physisch zusammen wären in einem Raum, würde ich gerne fragen, haben Sie eine Idee, womit das zusammenhängen kann? Diese doch recht markanten Unterschiede, die ja, durchschnittliche Lernfortschritte von zum Teil mehr als zwei Jahren kennzeichnen. Ähm, dazu gesagt sei, äh, wenn Sie sich orientieren wollen, das sind jetzt nur Zahlen, nicht jeder hat im Kopf, äh, was die äh, BIS-Daten sozusagen aussagen, äh, der Gesamtdurchschnitt der Schülerinnen, die angegeben haben, nur Deutsch zu sprechen, also ich habe nach den Sprachgruppen ausgewertet, war 500. Und Sie sehen da in manchen äh, Sozialräumen, Schulstandorten haben wir wesentlich höhere Werte, etwa hier Klagenfurt 595, die äh, mehrsprachigen Schülerinnen, die zu Hause auch Polnisch sprechen, äh, sehr hohe Werte oder auch Linz und Bels mit 586 Punkten, äh, aber auch niedrigere Werte. Ähnlich ist es bei Englisch, das war dann 2013, Aha. ich sehe, da ist oben die Überschrift nicht ganz richtig, es war 2013 die Testung in der achten Schulstufe. Und äh, da hatte etwa die Gruppe, die zu Hause mehrsprachige Schülerinnen, die zu Hause Ungarisch sprechen, einen Durchschnittswert von 531 Punkten erreicht, die nur deutschsprachigen Schülerinnen haben 526 Punkte im Durchschnitt erreicht. Sie sehen aber auch wieder Leistungsspitzen. Äh, hier wieder Klagenfurt mit 588 oder Graz mit 586 Punkten. Ähm, also das können äh, relativ kleine Gruppen sein von Schülerinnen, äh, weil das nicht äh, repräsentativ, sondern Vollerhebung ist. Und daher äh, sozusagen die tatsächlichen Schülerinnen hier abgebildet sind, so wie sie getestet wurden. Was ich Ihnen aber besonders auch zeigen will, ist, dass wenn wir die nur deutschsprachigen Schülerinnen anschauen, sehr starke ähm, Muster sehen nach Gemeindegrößen, Schulstandorten in Gemeindegrößen. Und da fragt sich ja, warum ist es denn so, dass im Durchschnitt in den großen Ballungsräumen die ähm, Leistungen hier jetzt wieder Mathematik 2012 doch wesentlich höher also wie gesagt lernfortschritte von ein bis zwei Jahren im Durchschnitt ähm, wesentlich höher sind als in Schulstandorten in kleinen Gemeinden und nachdem wir nicht viel Zeit haben im englischkompetenz 2013 war es noch etwas stärker dieser Effekt äh, möchte ich gleich zu, zur Auflösung äh, kommen das hat sehr wesentlich mit dem Bildungsabschluss der Eltern, und hier habe ich mir insbesondere die Mütter angeschaut, mit dem höchsten Bildungsabschluss zu tun. Warum stelle ich Ihnen diese Befunde vor? Es zeigt, dass Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen haben die eben im österreichischen Schulsystem, wie wir das aus den internationalen Vergleichen wissen, äh, relativ äh, starke Auswirkungen haben auf die Lernerfolge. Äh, die Frage ist nun, ähm, kann man da gegensteuern? Was gibt es für Möglichkeiten? Also Sie sehen hier ähm, eine Analyse der Bevölkerung Österreichs nach sozialen Milieus. Ohne ins Detail gehen zu wollen, soll es Ihnen vermitteln, es gibt eben sehr unterschiedliche soziale Milieus in der österreichischen, wie in jeder ähm, arbeitsteiligen Gesellschaft der Moderne. Äh, und äh, das hat mit der hierarchischen äh, Schichtung der Arbeit zu tun, die mit unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen zu tun hat, unterschiedlichen Einkommen und dergleichen. Und ähm, die Schule ist sozusagen der Ort, wo äh, Kindern aus allen Milieus die Chance gegeben werden soll, äh, ihre Potenziale möglichst äh, weitgehend zu entwickeln. Äh, die sozialen Milieus der zugewanderten Bevölkerung, haben wir keine Analyse für Österreich, sondern für Deutschland in dem Fall, ähm, ist ähnlich. Es gibt ein paar äh, Spezifitäten, ähm, die Sie hier sehen können, aber im Grunde auch eine ähnliche Verteilung. Ja, Sprache, jetzt sind wir beim Thema angelangt. Letztendlich Sprache als Mittel zum Verstehen und Sprache als wesentliche Hürde für das Verstehen. Und das ähm, ist ja äh, das Problem, das wir bearbeiten wollen. Hier sehen Sie. Josef Leisen ist einer der ähm, -S -S, der des sprachlichen Fachunterrichts, der äh, sehr gute Unterlagen erstellt hat. Und hier sehen Sie eine, die ich besonders gelungen finde, wo er eben ähm, Gedanken blasen, die äh, Schülerinnen und Schüler in einer Klasse sich möglicherweise machen, Gedanken, wenn äh, die Lehrperson eine Frage stellt, äh, die er hier darstellt. Also Schülerinnen und Schüler denken erstens ich verstehe die frage nicht zweitens ich weiß es eigentlich aber ich traue mich nicht die andere denkt naja, ich muss noch überlegen äh, ein schüler sagt zu sich selbst der ja, ich verstehe gar nichts äh, der daneben meint ach, da traue ich mir aber nicht ich kann das nicht richtig aussprechen ähm, der vordere schüler links ähm, denkt, ja, ich verstehe das zwar, aber mir fehlen die geeigneten Wörter. Und rechts vorne äh, ein mutiger, äh, ein mutiges Mädchen oder ein Junge, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, ähm, sagt, ja, ich kenne das und ich versuche es auch auf Deutsch zu sagen. Ja, wie geht es jetzt der Lehrperson äh, auf der gegenüberliegenden Seite der ein äh, Chemielehrer wird hier äh, dargestellt, der sagt, ich, äh, die verstehen mich nicht und ich verstehe sie nicht. Äh, wie kann ich Chemie beibringen, wenn die kein Deutsch können? Äh, wieso muss ich mich um Sprache kümmern? Ich bin doch Chemielehrer und kein Deutschlehrer. Muss ich jetzt auch noch Deutsch unterrichten? Äh, was soll ich machen? Die kämpfen mit dem Fach und mit der Sprache. Was, was kann ich tun? Gibt es denn keine Lehrbücher dafür? Die verstehen die Texte ja nicht. Wie kann ich da den Stoff schaffen? Und woher nehme ich die Zeit? Wie soll ich das bloß schaffen? Ich habe doch kein Dazu, also Deutsch als Zweitsprache, studiert. Ja, das österreichische Bildungsministerium hat auf diese Situation, die ja nicht neu ist und die sich ja, in den ver vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich entwickelt hat, mit einem Kompetenzprofil für Lehrpersonen und Pädagoginnen reagiert. Und Sie sehen hier, es sind sieben unterschiedliche Bereiche, die angesprochen werden von linguistischen Grundkompetenzen über die Grundlagen der Sprachstandsbeobachtung, methodisch-didaktische Grundlagen in Deutsch als Zweitsprache, der sprachsensible Unterricht, Sprache im Fach, der, ja, der sich ja auch an einsprachige Schülerinnen wendet, die aus unterschiedlichen sozialen Milieus kommen, wo es unterschiedlichen äh, Sprachdiktions gibt. Die rechtlich-organisatorischen Rahmenbedingungen, dann das Thema der Alphabetisierung, das zum Teil auch äh, in den Klassen vorhanden ist, und die interkulturelle Bildung. Ja. Warum ist das Ganze so stark überhaupt auf Sprache aufgehängt? Wir wissen, dass die Sprache, die in der Schule verwendet wird, eine Bildungssprache ist, die sich stark an der Schriftlichkeit orientiert und etwas, das man im Alltag, in der Mündlichkeit einfach nicht braucht oder kaum praktiziert wird. Nur in ausgewählten Milieus wird nahe, vielleicht näher an der verschriftlichten Sprache gesprochen, aber es wird nie so gesprochen, wie geschrieben wird. Aber es ist aufgrund der unterschiedlichen äh, Sprachverwendung für die äh, Kinder, Schülerinnen und Schüler aus den unterschiedlichen Milieus sehr unterschiedlich schwierig oder leicht, äh, mit den ähm, in der Schule geforderten sprachlichen Formen zu Rande zu kommen und überhaupt zu verstehen die äh, Lehrkraft, die Lehrperson zu verstehen oder dann auch zu produzieren, nämlich zum Beispiel textlich, schriftlich zu produzieren, was ja eher weniger, in vielen Fächern weniger geübt wird und praktiziert wird, aber bei den äh, schriftlichen äh, Lernstandsüberprüfungen äh, und äh, Schularbeiten und Ähnlichen äh, eben gefordert wird. Äh, in der Bildungssprache enthalten sind die Fachsprache natürlich, die symbolische Formelsprache, die Bildsprache, die nonverbale Sprache und das, was wir äh, im Unterricht an Sprache verwenden, wobei, wie Sie wissen, das ja auch sehr unterschiedlich ist äh, und dialektal gefärbt sein kann, äh, wo äh, auch festgestellt werden muss, dass viele Lehrpersonen äh, diese Bildungsverantwortung, würde ich das jetzt nennen, auch noch nicht äh, wirklich im Bewusstsein ähm, haben, zu sagen, ich bin Sprachvorbild. Und in der Art und Weise, wie ich mich sprachlich ausdrücke, äh, muss ich mich an jenen Schülerinnen und Schülern orientieren, die äh, die meisten Probleme haben, zu verstehen, im Sprechtempo, in den klaren äh, und einfachen Sätzen, äh, in der Art, wie ich äh, neue Begriffe, Worte oder besonders unübliche Begriffe. Das müssen jetzt gar nicht unbedingt fachsprachliche oder formelsprachliche Begriffe sein, sondern eben ähm, milieubedingt nicht in allen Milieus vorhandene äh, Begriffe, wie ich die erkläre äh, und vermittle. Also ähm, die Sprachprobleme sind vielfältig, wie Sie hier sehen. Wieder eine Systematisierung von Kollegen Leisen. Es ähm, hat diesen Bereich des Wortschatzes und des Weltwissens insgesamt, der das eine große Hürde darstellt, die Sprachrichtigkeit, Flüssigkeit, Komplexität, die Sprach- und Schreibkompetenzen, die Sprach- und Lesekompetenzen. Es ist ganz wichtig, sich immer bewusst zu sein, dass man nicht alles auf einmal erreichen kann und die Schülerinnen und Schüler nicht gleichzeitig ähm, richtige Sätze, äh, sehr komplexe Sätze, um die, die sie dann auch noch flüssig sagen können. Und ähm, da geht es ja auch darum, ähm, mit Geduld ähm, zu arbeiten und auch ähm, zu erlauben und diesen Raum zu geben äh, mit Wertschätzung, dass Schülerinnen und Schüler komplexe Sachverhalte äh, zuerst vielleicht in einer Sprache ausdrücken können und sagen können, die in der ja dann ihr Denken, ihr komplexes Denken geformt ist, äh, falls den Schülerinnen und Schülern das angenehm ist, die eben nicht deutsch ist und dann im zweiten Anlauf, im zweiten Schritt das in der deutschen Sprache zu formulieren. Hier sehen Sie äh, die drei zentralen Prinzipien des sprachsensiblen Fachunterrichts, äh, dass in den Aufgabenstellungen Darstellungsgebenen und Formen gewechselt werden, dass die Sprachanforderungen knapp über dem individuellen Sprachvermögen sind. Und hier bei den kalkulierten sprachlichen Herausforderungen ist es natürlich besonders ähm, herausfordernd für die Lehrpersonen auch äh, festzustellen, wo gibt es sprachliche Probleme, wo gibt es aber inhaltlich fachliche Probleme? Und äh, da ein äh, Übung zu bekommen, ähm, dazu bedarf es eben doch eines etwas vertieften sprachdidaktischen Wissens. Und dann Methoden, Werkzeuge, derer jetzt schon äh, viele äh, vorhanden sind und mit denen man sich äh, behelfen kann, äh, wo es schon sehr viele schöne Beispiele gibt. Die ich weiß auch, dass KollegInnen äh, unter den Zuhörerinnen äh, und Zuhörern sind, die das äh, bereits praktizieren. Ja, ähm, aufgrund der Zeit möchte ich hier einige Folien überspringen, die Sie auch äh, gerne äh, nachschauen können. Ähm, was mir noch ein großes Anliegen ist, ist die Mehrsprachigkeit in der Klasse. Äh, hier ein Beispiel. Äh, von äh, Hilfen, die digital zur Verfügung gestellt werden in unterschiedlichen Sprachen. Nämlich äh, in diesem Fall Binogi heißt diese äh, äh, Lernplattform und App, die für äh, Lehrpersonen und Schülerinnen äh, die Unterrichtsinhalte vieler Fächer der Sekundarstufe 1 äh, aufbereitet hat in äh, kurzen Lernvideos und Quiz. Und das Besondere daran ist in diesem Fall, dass man, es ist von Schweden ausgegangen, Anfang der 2000er-Jahre, dass man die Sprachen der geflüchteten Schülerinnen, die eben da am häufigsten gesprochen wurden, nämlich Arabisch, Dari, Somali und Tigrinja, die hier diese Inhalte aufbereitet hat. Was ganz wichtig ist, das Feedback von den Lehrkräften, die Einschätzen, dass ähm, der ganze Prozess für die neu ankommenden äh, Schülerinnen und Schüler, hier insbesondere mit Fluchthintergrund, ähm, sehr stark beschleunigt wird. Die Schätzung, äh, es könnte äh, um, sich um ein Jahr Beschleunigung äh, handeln. Da Sie Unterrichtsinhalte verstehen, trotz der Sprachbarrieren. Und das Schöne an diesem Instrument ist zum Beispiel, Sie können sich zu, äh, diese Inhalte etwa ähm, auf Deutsch anhören und auf Arabisch mitlesen oder umgekehrt auf Somali anhören und auf Deutsch mitlesen. Also Sie können das auswählen oder auch äh, auf Englisch, wenn äh, jetzt äh, Sie in Deutsch noch ganz am Anfang sind. Und das wird schon sehr stark genutzt, auch in Deutschland, sehr viele Kommunen, die das in den Schulen eben zur Verfügung stellen, auch eben in Schweden. Und soweit ich gehört habe, wird das auch für Österreich überlegt, wie man hier eine gute Lösung finden kann, dass das disseminiert wird und ähm, auch breit zugänglich ist. Also Einzelzugänge, individuelle Zugänge sind ohnehin möglich. Ja, Lehrkräfte äh, fühlen sich hier sehr entlastet und das ist doch eines der äh, wichtigen Effekte von solchen digitalen Tools. Ganz kurz auch noch, ähm, wir sind in der Forschung auch dran zu verstehen, wie die Nutzung der Familien- und Erstsprachen ähm, für die Schülerinnen und Schüler genau funktioniert im Verstehensprozess komplexer Inhalte, etwa in der Oberstufe, eine Dissertantin äh, an der Uni, die eben äh, genau diese Prozesse untersucht. Äh, und ähm, dieses alles, äh, sozusagen dieser ganze Bereich der sprachlichen Vielfalt des sprachsensiblen Fachunterrichts der Mehrsprachigkeit ähm, muss allerdings eingebettet sein äh, in einem äh, Gesamtkonzept, das also ähm, ich jetzt hier kulturelle Responsivität nenne. Äh, das ist ein Begriff, der aus dem anglophonen Raum kommt, äh, dort, äh, vor allem auch in den USA, ungefähr seit 20 Jahren benutzt wird, auch sehr stark in Kanada von der Schulverwaltung, etwa in Ontario, in der Provinz Ontario, auch als ähm, wichtige äh, gedankliche Figur mit bestimmten Elementen verwendet wird. Ich sehe jetzt, dass es zeitlich äh, sozusagen, dass ich äh, schon äh, sehr knapp bin. Äh, möchte nur darauf hinweisen, die Folien stehen zur Verfügung äh, und ähm, ich hoffe, Sie beschäftigen sich dann äh, danach auch noch damit. Abschließend möchte ich sagen, das Professionsverständnis von Lehrpersonen im 20. oder Ende des 20. Jahrhunderts war äh, geprägt von drei wesentlichen Elementen, äh, der pädagogischen Kompetenz, der fachlichen Kompetenz und der fachdidaktischen Kompetenz. Im 21. Jahrhundert sollte jetzt unter anderem die sprachdidaktische Kompetenz als wesentlicher Teil des Professionalitäts- und Professionsverständnisses dazukommen. Das bedarf natürlich einer intensiven Beschäftigung damit. Es gibt aber auch schon viele Hilfestellungen, etwa vom Österreichischen Sprachenkompetenzzentrum. Hier sehen Sie die Website mit entsprechenden Videos oder auch entsprechenden Publikationen. Es gibt auch, weil in Deutschland diese Entwicklung hier schon etwas tiefer und länger heranreift, auch Toolkits für äh, eine Schulentwicklung, die das als durchgängiges Konzept begreift und die Durchgängigkeit, die hier gemeint ist, ist auch Schulstufen, ähm, Schularten übergreifend und auch in den außerschulischen Bereich hineingehend. Hier sehen Sie von der Universität Hamburg äh, eben den Toolkit, Instrumente zur Unterstützung kooperativer Entwicklungsarbeit für eine durchgängige Sprachbildung. Ganz zum Schluss möchte ich noch sagen, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das ähm, mitgekriegt haben, es gibt, äh, wenn es wirklich äh, große sprachliche Schwierigkeiten gibt, etwa auch in der Kommunikation äh, mit den Eltern kostenlose Video- und Telefon- Dolmetsch-Dienste, die Sie durch ähm, ein EU-Programm hier zur Verfügung gestellt bekommen. Und wie Sie sehen, die ad hoc äh, verfügbaren Sprachen, wenn Sie jetzt zwischen 7 und 19 Uhr so, eine, ähm, so einen Dolmetschdienst brauchen, sind schon sehr zahlreich und decken viele der Sprachen, die wir in Österreich hier in der Schülerinnenschaft haben, ab. Wenn es Sprachen sind, die seltener sind, dann äh, wäre es notwendig, dass man sich einen Termin ausmacht, auch wieder zwischen 7 und 19 Uhr. Und ähm, dann können Sie das nutzen, das kostet nichts. Die Bildungsdirektionen äh, wissen Bescheid darüber. Und ich hoffe, dass Sie in diesem Sinne mit der sprachlichen Vielfalt unserer Schülerinnen und natürlich auch der kulturellen und sozialen Vielfalt in ihren fachdidaktischen Gruppen entsprechend sich gegenseitig befruchten und verschiedene Entwicklungspläne erstellen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Frau Professor, ganz herzlichen Dank. Ja, ein Applaus oder Sie können auch gerne hier die Reaktionen nutzen für Ihren interessanten und spannenden Vortrag. Äh, Darf ich gleich noch äh, an Konrad Kreiner auch das Wort übergeben? Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. Gut, äh, vielen Dank, Barbara, für deinen schönen Vortrag, äh, der, der mit Zahlen und, äh, und Geschichten gespickt war und ich glaube auch der Hinweis auf die Quellen war, war, war sehr wichtig. Ähm, wie, wie viel Zeit haben wir für Diskussion, für Nachfragen? Ähm, ich würde sagen etwa fünf bis zehn Minuten können wir gut einräumen. Äh, Sie können gerne in den Chat schreiben, äh, Ihren Namen. Dann haben wir auch eine gewisse Reihenfolge, falls sich jemand, äh, welche zum Wort melden wollen. Äh, und äh, ansonsten kann man auch gerne den Chat nutzen. Äh, ich sehe hier schon einige, die sich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für den spannenden Vortrag und Überblick. Äh, die. Slides, also die Powerpoint-Folie, die Sie dankenswerterweise bereitstellen, wird man sich auf der IMST-Webseite auch finden können äh, zum Nachlesen. Eine explizite Frage sehe ich im Moment nicht. Wenn so eine noch kommt, bitte nutzen Sie gerne den Chat, dass wir Ihnen das Mikrofon übergeben können. Ich gebe ein bisschen Zeit zum Nachdenken, auch gemeinsam mit der Michael. und stelle eine Frage und zwar, du hast erwähnt äh, diese drei Aspekte der Sprachrichtigkeit, die Sprachflüssigkeit und die Sprachkomplexität und natürlich sind das andererseits unterschiedliche Konstrukte, aber möglicherweise gibt es doch irgendwie Verknüpfungen. Kannst du dazu vielleicht etwas sagen, ein paar Worte? Ja, also da äh, geht es darum, dass... Ähm ich wenn ich einen Lernfortschritt bei Schülerinnen und Schülern in einer Dimension sozusagen äh, fokussiere, dass es besser ist, als, als als gleich zu erwarten. Ich kann in allen drei Dimensionen sozusagen, wenn ich jetzt will, dass die Schülerinnen und Schüler flüssig spricht, dann äh, möchte ich aber gleichzeitig, dass es komplex ist und dass Satzstellung und alles und, und Endung und Artikeln und alles korrekt ist. Das, das geht nicht. ja. Also ich meine, das geht, wenn ich dann schon auf einem sehr hohen Niveau bin. Aber das ist ja sozusagen das Endstadium. Äh, in den vorigen Stadien äh, muss mir klar sein, dass wenn ich jetzt sage, ich möchte, die Schülerinnen und Schüler ähm, drückt einen sehr komplexen Sachverhalt äh, in Deutsch aus, dann sollte ich mich nicht enttäuscht zeigen, dass gleichzeitig nicht alle äh, Sachen richtig gesagt werden. Weil die große Leistung war da zuerst einmal, einen sehr komplexen Sachverhalt auszuprobieren. Ja? Mhm. Und dazu wieder die Erinnerung, es hilft, es kommt ganz davon und bitte, es ist sehr individuell und das ist ganz wichtig, weil viele Schülerinnen und Schüler können komplexe Sachverhalte nicht in der Familiensprache ausdrücken, weil sie die nicht in einem bildungssprachigen Kontext verwendet haben, jedenfalls. Also da, da wäre das nicht sinnvoll, sozusagen diesen Druck oder diese Erwartungshaltung aufzubauen. Ja, Sagt das jetzt auf Rumänisch, aber diese Schülerin hat nie sozusagen unterrichtliche Inhalte in Rumänisch verarbeitet. Ähm, und äh, es fällt ja deshalb nicht leicht. Aber es kann sein, dass ein anderes Rumänisch aus äh, der Schule, in, was man sieht, in der achten Schulstufe kommt und sehr wohl die ganzen komplexen Inhalte auf Rumänisch äh, ausdrücken kann. Und dann hilft es oft, wenn Sie diese Sache in der äh, Sprache sagen, in der es Ihnen leichter fällt, also diese gedankliche Bewältigung. Und dann versuchen, vielleicht langsam und richtig, möglichst richtig, auf Deutsch zu sagen. ja? Also einfach, dass man das entzerrt, dass man nicht erwartet, okay, alles drei sollte jetzt äh, passieren. Das, das ist nicht möglich im Lernprozess. Ja, danke. Mittlerweile sind vier Fragen eingetroffen. Ich werde versuchen, vielleicht gleich zwei zusammenzufassen. Danke auch an die Teilnehmer für ihre äh, Beiträge hier. Die erste Frage Sie haben äh, immer wieder ähnliche Ergebnisse und Zahlen sind hier äh, dargestellt worden. Gibt es auch in einem Bereich, äh, Verbesserungen äh, äh, wahrzunehmen? Und ich schließe gleich die zweite Frage an. Gibt es auch simultane Übersetzungs-Apps für den Unterricht? Ähm, um auf die letzte Frage zu antworten, äh simultan, also schriftlich, nicht? also wenn ich, wenn ich, äh, ich weiß nicht genau, was gemeint ist, natürlich, was die Lehrkraft spricht, äh, dann äh, simultan in einer anderen Sprache anhören zu können mit Kopfhörer, das kenne ich nicht, aber äh, es gibt viele Translator-Tools, äh, ja, wo man äh, eingeben kann ja, und, und dann halt in der anderen Sprache das ähm, lesen kann, herauskommt. Das, das auf jeden Fall. Aber mhm. simultan, im Sinne einer simultanen Übersetzung, das kenne ich nicht. Vielleicht gibt es gibt's ja vieles, ja ich kenne nicht alles. Ja. Ja, vielleicht zu den Verbesserungen noch, ob Sie da ja, an einer... Genau. genau. Also ich muss sagen, wir waren 2012 bei den äh, Visa-Auswertungen sehr... Erfreut, dass es eine deutliche Verbesserung in der Gruppe gegeben hat, die angegeben hat, die Eltern sind in der Türkei geboren. Da gab es einen Kompetenzsprung von über 30 Punkten, was, was beachtlich ist. Ja. Es hat sich allerdings dann nicht so fortgesetzt und das ist immer so, wie soll ich sagen, das Schwierige dann zu erklären, was... Woran lag es wirklich? Also wir haben natürlich sozioökonomischen Hintergrund, alle möglichen Faktoren versucht zu kontrollieren und draufzukommen. War das jetzt eine Schülerinnengruppe, obwohl das sind ein paar Hundert, also das ist jetzt nicht so eine kleine Gruppe, die ganz besondere Merkmale hatte? Das konnten wir nicht feststellen. Also war kein besser, also höherer sozioökonomischer Hintergrund. Also manchmal ist es ja schwierig auch zu erklären, Warum Sachen besser werden? Ich meine, könnte man sagen, wenn es so kontinuierlich äh, fortgeschritten wäre, hätte man gesagt, ja, das, das Schulsystem hat schon besser reagiert oder auch in den Communities gibt es neue Lernunterstützung und, und vielleicht in den Medien, die genutzt werden, gibt es neue... Anregungen, die für die Kinder und Jugendlichen hilfreich sind. Aber wenn es natürlich dann wieder abfällt, ist es sehr schwierig zu sagen. Was ich, auf was ich hinweisen möchte, ist, dass äh, diese äh, zum Teil sehr guten Ergebnisse von mehrsprachigen Schülern von bestimmten äh, Gruppen ähm, ja meistens damit zusammenhängen, dass äh, deren Eltern ein hohes Bildungsniveau haben, ja, dass, dass wir sehen, dass ja, wenn man die, die Mütter, die Profile da anschauen, die Bildungsprofile von bestimmten Gruppen, da, da sind über die Hälfte haben Matura oder Universitätsabschluss, ja? Also ein höheres Bildungsprofil als in der österreichischen Bevölkerung im Durchschnitt. Und, und äh, dann, dann sehen wir auch ganz gegenständlich, ja, wie einflussreich das ist. Also es ist dann, die, die, die Mehrsprachigkeit ist kein Hinderungsgrund, ja. Wenn die Eltern in einem bildungssprachlichen Register zu Hause kommunizieren, egal in welcher Sprache, ja, wir haben auch diesen Effekt bei zum Beispiel den Familien, die aus dem Iran damals gekommen sind, ja, wie die große Fluchtwelle war vor langer Zeit. Wir haben jetzt eine zweite, dritte Generation, die zum großen Teil Universitätsabsolventinnen sind. Warum? deren Eltern waren zu so einem großen Teil Akademikerinnen, also Ärzte, Architekten und so weiter, also, die aus dem Iran damals gekommen sind. Das heißt also, weder das Herkunftsland noch eine Religion noch eine Sprache hindert. Es hängt sehr wesentlich damit zusammen, wie vertraut Eltern mit schulischem, bildungssprachlichem Kontext sind ja? und, und welche Haltungen sie haben. Wobei, da möchte ich schon einschränkend dazu sagen, also es ist nie deterministisch, es ist nie so, dass ich sage, ich weiß schon, ja, wenn Eltern zum Beispiel keine Chance hatten, in die Schule zu gehen, ja, gibt äh, diese äh, Umstände, da, dass die Kinder nicht erfolgreich sind, das stimmt nicht, ja, es gibt sehr resiliente Kinder, es gibt sehr begabte Kinder, es gibt sehr motivierte Kinder sowieso äh, und es gibt auch Eltern, die selbst äh, nicht die Chance hatten, aber irrsinnig großes Interesse daran haben, alles zu machen, um, um den Kindern einen Bildungserfolg zu ermöglichen. Es, äh, das ist natürlich sowieso sehr erfreulich und sehr unterstützend, was, was äh, diese auch größere Gruppe an, an Schülerinnen und Schülern angeht, die das zu Hause nicht vorfinden, weil die Eltern beide ganz dick berufstätig sein müssen, sehr erschöpft sind mit mehreren Kindern in einer kleinen Wohnung, das gar nicht leisten können, etc. Also sind viele Umstände. Ja. Die Frage ist, was können wir da? Noch leisten und verbessern und, und an Verantwortung auch übernehmen. Und, und im Unterricht, und besonders jetzt war ja der, der Haupt bis heute, das Sprachdidaktische, in der, in der sprachlichen Umsetzung und Verwirklichung ähm, da die Hürden abbauen würde. Ähm, angesichts der Zeit werden wir nicht mehr alle Fragen beantworten können, die da jetzt im Chat sind, vielleicht auf eine, dass wir noch eingehen können. Äh, der hohe Anteil von Kindern mit Sonderschulbedarf äh, hat sie ja auch seinen Grund in, der, in den sprachlichen Fähigkeiten. Ja, das, das, das ist ein sehr ähm, ja, schmerzhaftes Thema in dem Sinn, als wir leider noch immer, aber das ist doch äh, unterschiedlich auch in den Bundesländern, Zuweisungen haben, also quasi sonderpädagogischer Förderbedarf, wo nicht genau genug hingeschaut wird wird, Weil wenn es mit der sprachlichen Entwicklung zusammenhängt, im Deutschen, ist das ja kein Grund für einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Also da gibt es äh, noch durchaus Nachbesserungsbedarf, äh, um äh, wirklich genau hinzuschauen. Also da äh, gebe ich die, dieser Person, die auf das hinweisen wollte, ganz sicherlich recht. Ja, mhm. ja vielen Dank. Das Thema ist spannend und, und, und lädt ein, äh, zu diskutieren. Äh, leider fehlt uns da die Zeit dazu, vielleicht bei einer anderen Gelegenheit noch oder auch in den äh, Fachdidaktikgruppen. Ich darf mich ganz, ganz herzlich äh, bei Ihnen bedanken und überleiten äh, zum Rektor der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz, äh, Dr. Franz Kepplinger, äh, für ein kurzes Resümee und einen Ausblick auf die nächsten Aktivitäten. Einen schönen guten Morgen aus Linz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass Sie heute so zahlreich wieder teilnehmen an dieser Instagung. Ich freue mich auch deswegen. Wenn ich also jetzt in eigener Sache, nämlich in, in, in der Sache vom Impst, äh, am Anfang etwas einbringen darf. Ich war in den letzten Jahren in sehr vielen Gesprächen dabei, wo es darum gegangen ist, äh, braucht es Impst noch? Wer jetzt äh, an diesen zwei Tagen wieder dabei war, bei dieser Jahrestagung bzw. bei dieser Fachdidaktiktagung, ich glaube, es ist müßig, über diese Frage äh, noch weiter zu diskutieren und wir haben ja auch mit vereinten Kräften und mit wir meine ich jetzt das gesamte ims team Franz Rauch, Konrad Greiner, Heimo Sänger, Frau Orage und, und, und der wissenschaftliche Beirat. Also viele, viele Kolleginnen und Kollegen haben hier intensiv daran gearbeitet, Gespräche auch mit dem Ministerium geführt, Ressourcenfragen geklärt, Konzepte geschrieben. Ich bin sehr, sehr froh, dass es uns gelungen ist, hoffentlich, dass dieses Projekt, dieses so wichtige Bildungsprojekt, Innovationsprojekt für die österreichische Bildungslandschaft, für die Schulen, dass das auch in Zukunft sozusagen hier auch die Arbeit weiterhin leisten kann, diese so wichtige Arbeit. Das nur in eigener Sache auch, weil das nicht selbstverständlich ist. Jetzt ein Resümee zu ziehen über diese zwei Tage, nachdem ja gestern, äh, glaube ich, äh, Kollegen, Kolleginnen dabei waren, die heute nicht mehr dabei sind, heute neue Kollegen, Kolleginnen dabei sind. Ich glaube, das Thema selber und die äh, Frau Kollegin äh, Herzog Bunzenberger hat mal aus der Seele gesprochen, dass wir diesen Bogen äh, sozusagen hier gespannt haben. Gestern Erwin Rauscher mit seinem äh, großartigen Plädoyer, äh, was Schulen sozusagen hier einzubringen haben in ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung, in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung, nämlich Zukunftsfähigkeit im sogenannten Anthropozän. Also eine Zukunftswerte, eine lebenswerte, eine humane Zukunft zu gestalten. Dass sich das jeden Tag auch in unseren Schulen entscheidet. Dass hier Lehrer und Lehrerinnen, Pädagogen und Pädagoginnen diese große Bildungsverantwortung haben. Die uns aber nicht erdrücken soll, sondern die aus der Hoffnung gestärkt ist. Und ich schließe an, an die Eröffnungsrede von Antonio Gutierrez bei der UNO-Vollversammlung an, wo er gesagt hat: Also, wir dürfen angesichts dieser großen Herausforderungen die Hoffnung nicht aufgeben. Und ich glaube, Bildung ist ja immer mit dieser Hoffnungsperspektive auch verbunden. Und ganz gleich, in welchen Fächern, in, in, in welchen Bereichen sozusagen, was hier Schule zu leisten hat, Genau diese Verantwortung gilt es wahrzunehmen und äh, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen glaube ich, was hier Tag für Tag an unseren Schulen, was hier Lehrer und Lehrerinnen und Pädagogen und Pädagoginnen äh, leisten, um genau das zu tun, nämlich Zukunftsfähigkeit äh, und zwar unseres gesamten Planeten, wenn ich es jetzt einmal ganz groß äh, anführe. Also die Sprachfähigkeit, das haben wir jetzt äh, bei der Frau Kollegin äh, Herzog-Ponsenberger ja gehört. Die Sprachfähigkeit äh, ist hier ein ganz zentrales Moment auch. Ich erinnere an Mittenstein, der einmal gemeint hat, die Grenzen unserer Sprache wären auch die Grenzen unserer Welt. Also hier eine offene Welt zu gestalten, braucht Sprachfähigkeit. Der ist das also von entscheidender Bedeutung auch. Also hier dieses kurze Resümee. Ähm, ja, Bildungsverantwortung wahrnehmen. Und ich ersuche Sie und ich äh, bitte Sie, äh, hier nicht aufzugeben. sich auch, auch wenn die the world on fire ist, wie das die Greta Thunberg einmal zum Ausdruck gebracht hat, aber genau dann sollten wir Ruhe bewahren. Genau dann sollten wir diese Hoffnungsperspektive nicht aus den Augen verlieren Also danke an alle, die hier diese Tagung vorbereitet haben. Das, äh, Konrad Greiner hat es vorhin schon genannt. Ich darf mich also hier anschließen, dem gesamten Team von IMST, meinem Team hier im Haus, äh, der virtuellen PH, also alle, die hier Sorge, Verantwortung tragen, inhaltlich sich eingebracht haben, äh, dass diese Tagung wieder stattfinden kann. Ein kurzer Ausblick. Ich habe ja schon gesagt, äh, IMST lebt. Es gibt kräftige Lebenszeichen und äh, gute Konzepte. Und das soll äh, so bleiben. Äh, es gibt für nächstes Jahr bereits einen Termin. Bitte sich das schon auch vielleicht vorzumerken. 26. und 27. September. Der Ort ist noch in mehrerlei Hinsicht offen, nämlich sowohl, ob es in Präsenz oder virtuell sein wird. Wenn in Präsenz, dann ist Klagenfurt oder Linz einmal angefragt, hier das stattfinden zu lassen. Die Entscheidungen werden dann im wissenschaftlichen Beirat getroffen werden. Uh, inhaltlich uh, ist auch noch uh, offen, auch hier wird sich der wissenschaftliche Beirat und hier bitte ich auch um Ihre geschätzten Rückmeldungen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, uh, womit sich die nächste Imstagung bzw. Fachdidaktiktagung dann uh, beschäftigen sollte. Also wie gesagt, so viel ist fix, der Termin ist fix uh, und alles andere ist noch offen. Äh, persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich ja beide Formate schon äh, erlebt habe, nämlich Präsenz und virtuell, äh, hat vielleicht mit meinem Alter zu tun, aber ich sage ganz ehrlich, ähm, virtuelle Formate haben bestimmte Vorteile, aber ich denke, es sollte schon auch bei Imst äh, und auch bei dieser Imst-Tagung gute Mischung geben. Ich wäre eher wieder auch nochmal für Präsenz weil doch äh, ja manche Dimensionen etwas zu kurz kommen. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, wir haben ja äh, alle äh, die Schulen und Universitäten und Hochschulen, wir haben in diesen letzten zwei Jahren auch gelernt, dass es natürlich hier auch äh, mit Hilfe der Digitalität möglich ist, äh, Bildung zu gestalten. In diesem Sinne äh, ein großes Danke noch einmal an alle. Und ich darf jetzt noch einen interessanten Fachdidaktiktag wünschen mit interessanten Impulsen und einem guten Austausch. Dankeschön.